Und es wäre auch auf deine auf Situation jetzt schon ähm, definitiv möglich gewesen, dass du bereits 2019 gestartet hättest und 2019 schon ein eigenes erfolgreiches Amazon-Business äh, hättest aufbauen können. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und lass uns mal anschauen, warum du jetzt starten solltest dein Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das Ganze geht eigentlich erfolglos, denn an sich hat jeder Unternehmer ja ein gewisses Ziel, wieso er auch ein Unternehmen gründet. Es kommt nicht einfach mal so, hey, ich habe mal Lust, ein Unternehmen zu gründen, sondern nein, du hast irgendwelche Ziele, die du, die du erreichen möchtest und das Unternehmen ist sozusagen das Vehikel, um diese Ziele zu erreichen und das sind meistens anfangs erstmal diese drei Ziele. Auf der einen Seite einfach ja, vielleicht diese, ähm, diese örtliche und zeitliche Freiheit sozusagen mitzubekommen oder aber auch ähm, ja, finanzielle Unabhängigkeit einfach durch ein höheres Einkommen zu haben oder einfach auch zum Beispiel mehr Zeit für die Familie oder mehr Zeit für die Dinge zu haben, die einem wirklich wichtig, wichtig sind. Das heißt, das sind sozusagen die ersten Punkte, die erstmal jeder Unternehmer sich vorher einmal klar macht. Dann sagt, okay, ich möchte das erreichen. Und wie erreiche ich das? Okay, das erreiche ich durch ein Unternehmen. Das ist erstmal der Step 1. Und fast jeder dieser Unternehmer hatte diese Ziele schon weit bevor er überhaupt ein Unternehmen gegründet hat. Denn dass man das Unternehmen gründet, das kommt erst später. Und an sich könntest du jeden Unternehmer fragen, der dann sagen wird, okay, lieber hätte ich wahrscheinlich eigentlich früher angefangen, noch früher angefangen, mein Unternehmen aufzubauen um dann schneller endlich die Resultate zu bekommen, die ich mir eigentlich erhoffe. An sich die größte Angst, die die meisten Leute haben, ist halt natürlich auf die Schnauze zu fliegen, da erstmal Fehler zu machen und ähm, ja, einfach, einfach unnötig Geld für irgendwas auszugeben, was man eigentlich sich hätte ersparen können. Aber auch das ist gar kein Problem, denn die Denkweise sollte die sein, dass wir alleine aus diesen Learnings wirklich sehr, sehr großen Mehrwert mitnehmen können und das Ganze für unsere unternehmerische Laufbahn einfach auch dann wieder in positive, auch positive monetäre Effekte umwandeln können. Das heißt an sich... Hab keine Angst, irgendwelche Fehler zu machen, sondern fang letztendlich trotzdem einfach mal an, ein Unternehmen zu, aufzubauen. Denn je früher du die Fehler machst, du wirst definitiv immer irgendwo Fehler machen, je früher du die Fehler machst, desto schneller kannst du Learnings daraus ziehen und dann auch ähm, weitere erfolgreiche Unternehmen oder weiter an diesem erfolgreichen Unternehmen auch letztendlich arbeiten. Und es wäre auch auf seine, auf seine Situation jetzt schon ähm, definitiv möglich gewesen, dass du bereits 2019 gestartet hättest. Und 2019 schon ein eigenes erfolgreiches Amazon-Business äh, hättest aufbauen können. Was dir vielleicht jetzt schon 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro monatlichen Umsatz generiert. Das sind dann einfach diese Opportunitä Opportunitätskosten. Das heißt, das sind die Kosten die du sozusagen eigentlich jetzt hast, weil du nicht schon vorher ähm, gestartet hättest. Und deswegen ist das sozusagen der erste relevante Punkt, warum äh, man so schnell wie möglich mit einem eigenen Amazon-Unternehmen starten sollte. Aber lass uns mal den Markt Amazon an sich anschauen. Das heißt, der Markt wächst natürlich konstant weiter, was auch dafür oder was sozusagen impliziert, dass ja auf der einen Seite mehr Käufer auf der Plattform sind, aber natürlich auch mehr Kunden, denn immer mehr Kunden werden aufmerksam, bauen immer mehr Vertrauen zu der Plattform auch auf. Und deswegen ist es natürlich so, dass beide Parteien immer weiter wachsen. Heißt es jetzt genau, dass im Jahre 2015 zum Beispiel mehr Umsatz möglich wäre, als im Jahre 2019 oder 2020? Nein, heißt es auf jeden Fall nicht. Heißt es aber, dass es leichter gewesen wäre, in 2015 vielleicht mal äh, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was 30.000, 40.000 Euro Umsatz im Monat macht? Ja, es wäre definitiv leichter gewesen, aber es ist trotzdem kein K.O.-Kriterium, sagen, jetzt da nicht einzusteigen, denn früher hätte es gereicht, wenn wir einfach ein Produkt auf den Markt klatschen mit äh, Fotos, die von dem Handy geschossen worden sind und dann hätte sich das Ganze schon fast von, von alleine verkauft. Heutzutage müssen wir einfach ein paar andere Strategien fahren, bessere Produkte auf den Markt bringen, die Probleme des Kunden besser lösen. Das heißt trotzdem, dass immer noch sehr, sehr viel Potenzial ist, dass wir aber jetzt schon mal einen Fuß in diese Tür bekommen sollen um dann einfach von dieser positiven Aufwärtsspirale sozusagen zu, äh, zu, zu partizipieren und dann dafür zu sorgen, dass wir auf dieser Welle schön mitreiten können, immer so früh wie möglich, immer Cashflow generieren können, den wir auch wieder reinvestieren können in das Unternehmen, um halt an sich, wie gesagt, immer größer und größer zu werden. Und wie schon gesagt, es gibt Veränderungen vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 und deswegen ist es umso relevanter denn je, wirklich sich, sich mit den richtigen Strategien auseinanderzusetzen, mit den richtigen Partnern zusammenzutun, die wirklich genau diese Strategie, Strategien beherrschen, die auch genau eins zu eins aufzeigen, wie man sozusagen von Punkt A nach Punkt B kommt, ohne viel drumherum und das ist einfach, ja, und sagen mit einer der wichtigsten Faktoren, die man im Markt Amazon betrachten muss, wenn man jetzt im Jahr 2020 damit noch starten möchte. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf diese positive Aufwärtsspirale einhergehen, weil die positive Aufwärtsspirale, die bezieht sich nicht auf dein Unternehmen als solches, also nicht nur auf dein Unternehmen als solches, dass du Cashflow generierst, diesen wieder reinvestierst und dadurch mehr Produkte auf den Markt bringst, sondern auch auf die Produkte selber. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt auf den Marktplatz bringst, dann sollte es im besten Fall natürlich ein Produkt sein, was jetzt keinen Trends oder Schwankungen unterliegt, sondern was auch konstante Nachfrage eigentlich hat erstmal, das ist die Voraussetzung. Und dann ist jedes Produkt an sich die perfekte Basis für eine positive Aufwärtsspirale, weil wir haben ein Produkt auf dem Markt. Das platzieren wir sozusagen relativ weit oben. Das heißt, wir sind ähm, vielleicht auf der ersten Seite irgendwo in der Mitte gerade, generieren die ersten Verkäufe, haben auch die ersten Bewertungen. Das sorgt dann dafür, dass sozusagen, wir weiter von dem Amazon-Algorithmus oben angezeigt werden. Dadurch, dass wir weiter oben angezeigt werden, sehen uns mehr Leute. Dadurch, dass uns aber auch mehr Leute sehen, kaufen uns natürlich mehr Leute. Dadurch bekommen wir mehr Käufe, auch mehr Bewertungen und ein besseres Ranking. Denn der Amazon-Algorithmus funktioniert so, dass die Artikel, die am meisten gekauft werden, auch oben angezeigt werden. Und du siehst schon, das Spiel könnte man immer, immer weiter drehen. Das heißt an sich, wenn du Artikel auf dem Markt hast, die wirklich konstant auch gute Bewertungen bekommen, dann hast du die Möglichkeit hier, die wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, weil du mit den Produkten immer mehr Sichtbarkeit, auch unter verschiedenen Keywords, aber auch immer mehr Bewertungen, und dann sich ähm, ja, immer mehr Trust von den Kunden bekommt, sei es Fragen, sei es Bilder in Bewertungen und, und, und. Was eigentlich äh, ja, diese, dieses Langf die Langfristigkeit oder diese Konstanz in dem Amazon-Unternehmen äh, sehr, sehr gut ermöglicht auch. Und die ganzen Punkte, die ganze äh, Aufwärtsspirale, habe ich eben ganz kurz schon angesprochen, die basiert natürlich auf den richtigen Produkten, auf den richtigen Nischen. Und das ist wirklich umso wichtiger denn je, sich Produkte auf, äh, auszusuchen die, wie gesagt, Probleme des Kunden sozusagen lösen, die aber auch nicht nur heute oder morgen oder in zwei Monaten funktionieren, sondern das sollen Produkte sein, die wirklich über mehrere Jahre hinweg auch eine ähm, ja, Nachfrage haben, um sozusagen da auch konstant sozusagen, oder diese konstante Konstanze mit reinzubringen. Das heißt, früher ähm, hätte es wahrscheinlich auch schon gereicht, wenn man irgendeine Wasserflasche auf den Markt bringt. Heute muss man das Ganze natürlich ein bisschen attraktiver gestalten, um dann dafür zu sorgen, dass genau diese Punkte eigentlich auch eingehalten werden. Und ein wichtiger, wichtiger Punkt sind natürlich diese Learnings, die wir ziehen, das heißt diese Optimierungszyklen, auch die wir mit Produkten durchleben. Denn es wird nie am Anfang das Nonplusultra-Produkt auf den Markt gebracht, was für zehn Jahre unverändert so bleibt und immer noch, ähm, immer noch wirklich äh, genau die macht wie an Tag eins. Nein, wir müssen natürlich Optimierungszyklen durchlaufen. Und das ist wieder mal ein Grund, warum du jetzt anfangen solltest und nicht erst in drei Monaten oder in einem halben Jahr, wenn das und das ist oder wenn ich äh, das und das erreicht habe oder oder was weiß ich. Das heißt, fang einfach an, damit du mit deinem Produkt auch wirklich mehrere Optimierungszyklen durchlaufen kannst und schneller oder früher eher gesagt mehrere Optimierungszyklen durchlaufen kannst, damit du mal siehst, okay, was fanden Kunden sehr gut, was hätte ich vielleicht noch ausbauen können und dann das sozusagen wieder mit einpflegst, das Produkt ein bisschen optimierst und so der Konkurrenz immer ein, zwei Schritte voraus bist. Und konstant immer ein, zwei Schritte der Konkurrenz voraus zu sein impliziert eigentlich auch, dass wir ein erfolgreiches Business hier haben, wenn die anderen Parameter passen, die natürlich passen sollten. Und wenn du dir also ein Produkt oder ein Unternehmen aufbauen möchtest, was letztendlich genau auf dieser positiven Aufwärtsspirale basiert und wenn du aufhören möchtest, darüber nachzudenken, ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, dann klick mal auf den Link in der Videobeschreibung, trag dich mal ein für ein kostenloses Erstgespräch und damit einer unserer Experten mit dir sprechen, genau deine Situation mal analysieren und schauen, was der beste, äh, der beste Weg für dich jetzt wäre, um sozusagen ein erfolgreiches Amazon-Business zu starten oder was generell der beste Weg wäre, gerade um einfach weiter nach vorne zu kommen. Genau, das sozusagen erstmal dazu. Ich würde sagen, vielen Dank für das Video. Bitte beachte die Punkte. und Sorg dafür, dass wenn du starten möchtest, das Ganze nicht in 3, 4, 5, 6, 10 Monaten tust, sondern einfach mal dich mit der Materie beschäftigst. Buch auf mal einen Call, lass uns sprechen und dann sehen wir uns bald schon wahrscheinlich wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.